Hey Skat-Freunde, zwei Wochen nach dem großen Rocket-Jahresfinale 2021 ist es an der Zeit für mich auch das Ding jetzt durch die Tür zu bringen. Das heißt, ich zeige euch meine fünfte und letzte Serie dieses Turniers. Ihr habt das ja mitbekommen, es war irgendwie der Wurm drin ab Serie 2, 3, 4. Unglücklich Spiele verloren, in Serie 4 angegriffen, Gang ohne Vieren verloren, dann das letzte Spiel noch verloren im Gegenspiel auch ein, zwei Böcke geschossen und vielleicht noch ein, zwei unglückliche Entscheidungen, aber im Gegenspiel, das passiert auf die Distanz auch mal, dass man sich da ein bisschen verspekuliert, verkalkuliert, aber bei den eigenen Spielen, wenn da immer so der Wurm drin ist, dann führt das schnell mal zu Frustration, die sollte man sich idealerweise natürlich äh, für nach dem Turnier zurücklegen, sich nicht damit im Laufe des Turniers schon belasten, aber das ist immer ganz leicht gesagt und schwer umzusetzen, so diese Nerven zu bewahren. Also die psychologische Komponente ist beim Skat halt richtig schwierig, auch die zu meistern. Und na gut, schauen wir also mal, wie ich jetzt hier durch diese Serie durchgehe. Natürlich bin ich jetzt im bestenfalls noch im Mittelfeld des Turnieres mit dem Zwischenergebnis, muss hier also was tun, muss ein bisschen Gas geben, das ist auf jeden Fall der Plan, aber selbst mit einer sehr guten Serie wird es natürlich nicht mehr für ganz vorne reichen und das ist natürlich auch ein Grund, warum hier die Stimmung, sagen wir mal, vor genau zwei Wochen, als ich diese Serie gespielt habe, schon so ein bisschen gedämpft natürlich war. So, hier wird der Karo König gehalten, sodass wir aus dem Schneider kommen. Spieler 2 startet erstmal mit einem schönen Gerang. Zweites Spiel, wir haben an sich nichts und da werden wir angepasst. Ist natürlich ein ganz schwacher Rollmops, aber gut, bei Passe, Passe, die anderen müssen auch was tun, da muss was liegen. Und Traumfindung, Herz, Bube, Pikass, ich glaube, das wären genau die beiden, die ich mir ausgesucht hätte, wenn ich die Wahl gehabt hätte, denn das ist die Findung, mit der ich jetzt mich sogar traue, den Gang zu spielen. Der ist natürlich auch nicht unverlierbar, aber wenn die Karte gleichmäßig sitzt, und keine Abwürfe in Herz zum Beispiel passieren. Peak steht hier schon mal 2 zu 2. So gesehen, ich nehme die Einschübe raus und zeige schon mal meine Stärke. Hab glaube ich, an der Stelle jetzt hier gefühlt, das nicht mal nötig, direkt die Karo 10 auf den Tisch zu legen. Offensichtlich tue ich es nicht. Ähm, vielleicht sogar auch eine kleine zweifelhafte Entscheidung. Aber mein Gefühl war hier, die Karte sitzt so glatt und wenn Karo rausgenommen würde, wäre sogar noch eine minimale Schneiderschance. Mit der Karo 10 wollte ich es nicht verraten. Und auch jetzt, wenn Kreuzass und Karo Ass in einer Hand sitzt, dann muss sich der Spieler nochmal entscheiden. Und ja gut, ich habe jetzt durchgezogen, gebe nachher nochmal 32 ab. Aber erstmal im Prinzip aus Nischt einen Gang mit rein gemacht. Das ist doch ein ganz erfreulicher Einstieg hier erstmal in die Serie. So, auch hier. Hab offenbar 18 geboten. Ja, man kann ja wieder Bauerass finden. Also man muss das ja überprüfen, gerade wenn man wirklich noch ein Turboergebnis braucht. Dann kann man es ja mal tun. Spieler 1 hat diesmal den Gang in der Hand. Drei Buben. So, wir versuchen rauszukommen. Sieht so ein bisschen wie fünfmal Kreuz aus. So, und das sieht natürlich komisch aus. Der Stich ist komisch, ne? Ich glaube, mein Partner hat hier noch Ambitionen, irgendwie einen extra Stich mit dem Karo König oder was zu machen. Da sieht man es auch. Das war natürlich Blödsinn. Ähm, es ging jetzt hier nur noch im Schneider frei. Also da hat Spieler 2 den Schneider leichtfertig weggeschenkt. Natürlich Karo da mit den Stich wollte er machen. Aber ehrlicherweise muss man ja sagen, nach diesem 18-Augen-Kreuzstich sah es doch wirklich nicht mehr so aus, als ob wir hier irgendwie noch auf Sieg am Spielen waren. Aber gut. So, hier haben wir mal bei 20 das Spiel bekommen. Natürlich auch ein Null-Ansatz, den ich gereizt habe. So, eine passende gefunden. Karo Dame, Kreuz 9 geht so, naja, im erweiterten Feld mit, könnte man sagen. Und jetzt habe ich halt die Entscheidung, Herz 8 Bube oder ein Kreuz Ass und 9 zu drücken oder Ass und 8. Und ich entscheide mich jetzt hier für äh, die optisch sauberere Variante, quasi Kreuz Buben und äh, äh, den Kreuz zu drücken und den Herz Buben und ich habe mich im Endeffekt schon bei der Spielansage muss ich sagen, geärgert. Weil natürlich sieht 8-9 erstmal besser aus als 8 Bube. Aber zwei Sachen sind natürlich dran, die hier, die ich an sich zu wenig beachtet habe. Und wo ich mich deswegen direkt ärgern und denke, nee, das war doch wieder eine Mistentscheidung. Erstens mal Vorhand passt auf 20, das heißt. Da ich wohl auch nicht davon ausgehen kann, dass er Karo gereizt hat, hat er entweder nur ein bisschen angereizt oder eben auch so ein Herz gereizt. Das heißt, er hat viel Herz und wird deswegen nicht unbedingt mit Herz eröffnen. Und zum anderen, in Kreuz habe ich ja noch einen gedrückt. Das heißt, ich habe Kreuz einen länger und dann ist 8, 9 halt auch nicht mehr so geil. Na, weil dann an sich die Farbe schon mit einem Abwurf oder einem Querstand äh, zu greifen ist. Ja, und genauso passiert es auch. Karo kommt raus. Er hat natürlich Herz lang und Karo kurz. Ein Abwurf, schon ist die Karte verraten und ich fliege hier. Auf, auf der 8, kann mich gleich richtig schön ärgern. Das ist das Schöne beim Null, wenn du dann auch noch zwei Farben zu drücken hattest und dich falsch entschieden hast, kannst du dich sowieso schön ärgern. Aber in dem Fall ging es halt schon in dem Moment los, wo ich das Spiel gedrückt habe und angesagt habe, dass ich sage Daniel, das war doch jetzt wieder aus der Lameng zu schnell. Nicht nachgedacht, diese Reizung von Vorhand nicht berücksichtigt. Und so gesehen hier, wenn man so will, durch eine Verdrückung auch eben das Spiel verloren. Ich glaube, das war schon erkennbar, dass die andere Variante vielleicht so im Verhältnis irgendwie 60, 40 oder vielleicht sogar Richtung 70, 30 besser gewesen wäre. Gut, okay, es hilft nichts. Wir sind auf den Boden der Tatsachen in der bitteren Skat-Realität angekommen. Jetzt haben wir ein 0 mit 8, 9 verloren. Nun gut, nun gut, es ist eben, es wäre jetzt leicht zu sagen, na ja, es ist wirklich die ganze Zeit der Wurm drin hier, muss ich mir oder ziehe ich mir den Schuh gerne selber an. Ja, und dann haben wir es halt eben auch nicht besser verdient. So, hier sehen wir ein sehr stabiles Peak, wie es ausschaut. Ich entscheide mich jetzt auch zu schmieren, zu versuchen, hier aus dem Schneider rauszukrabbeln. Also die Ambitionen, die Ziele korrekt zu definieren. Manchmal ist eben dann auch ein Schneider frei, das höchste der Gefühle an der Stelle habe ich hier das Spiel schon aufgegeben, denn Kreuz stand 2-2 und damit haben wir ein weiteres Spiel, Schneiderspiel für Spieler 1. So, ist der Ruf erst ruiniert, da kann man natürlich auch hier so ein bisschen reizen. Na komm, 20 noch, 20 noch, falls es vorhin auch nur angereizt hat. Wir haben natürlich kein dolles Spiel. ne? Eigentlich noch gar keins. Es muss schon mindestens eine echt gute Verstärkungskarte drin liegen. Wir kriegen es für 20. Ta! Und da ist der Kreuzbube. Also wer sagt es denn? Auf die Findung scheint in dieser Serie bisher zumindest so einigermaßen Verlass zu sein. Jetzt haben wir einen schönen 7-Trümpfer mit rein Der Grang wäre jetzt natürlich gerade gegen diese Reizung von Vorhand auch ein Tick zu frivol. Also Kreuz 10 war bestellt, aber das Ding kannst du natürlich auch schon mal mit vier Stichen in der Abgabe dann schnell verlieren, wenn da in Pik oder Herz irgendein Unglück passiert. Ich war also froh, dass ich gut gefunden und das Farbspiel jetzt ohne Probleme nach Hause bekommen habe. So, an der Stelle kann man dann hier auch sinnvoll abkürzen. Den Pik vollen, den werden sie natürlich immer in der Hand behalten. Yep. Bildersalat, die 8-Bilder-Challenge. Allerdings mit den drei alten, das ist natürlich ein Plus. Und drei Karten in Herz. Okay, Findung ist okay. Eine gute, eine schlechte. Der siebte Trumpf wäre auch okay gewesen. So haben wir jetzt einen stabilen 6-Trümpfer mit, also mit Seitenass. Sieht erstmal stabil aus. Nach diesem ersten Stich sieht er richtig gut aus. Karo 10 blank. Trumpf auch 3 zu 2 verteilt. Also hier geht es nur um Schneider oder Schwarz. Das war nach dem ersten Einblick in die Karte jetzt auch nicht unbedingt zu vermuten mit 8 Bildern. Aber ein bisschen hast du, ein bisschen findest du. Und jetzt gucken wir, wir spielen es einfach mal von oben durch. Mal gucken, ob hier sogar aus Versehen Schneider Schwarz aus der Karte rausputzelt. Das ist nicht der Fall. Aber wir haben mit zwei schönen Spielen, mit 3, wieder so ein bisschen den Anschluss geschafft. Aber ist natürlich auch klar, 0 verloren gegen 0 gewonnen, das sind 169 Punkte Unterschied. Das ist fast ein Gang mit Vieren, als ob du ihn hättest. Ne? 120 plus 15 mal 170, der 0 verloren, 169 Unterschied. Also den kriegst du natürlich im Prinzip, ein unnötig verlorenes Spiel kriegst du nicht mehr aufgeholt, ne? weil die Punkte hättest du im Prinzip immer mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, dann fällt die Karte vielleicht beim nächsten Mal anders, dann sind die, kommen die Kartenverteilungen anders, aber das Argument gilt natürlich im Prinzip nicht. Man muss schon davon ausgehen, dass du diese Punkte dann eben einfach in den, in den Silo geworfen hast und dass da kein Vertun mehr ist. So, Trumpf dagegen. Aber jetzt hier ein ganz komischer Zug, finde ich, von meinem Partner, der die Trümpfe hat. Da spielt er, wo Kreuz Ass und Zehn weg ist, wo also die Musik raus ist, spielt er jetzt Kreuz, Lusche hinterher. Und ja, ich überlege jetzt, ob ich mitnehmen und will er Kreuz 7 sehen. Aber warum? Vielleicht, um eine blanke 10 abzuwerfen, habe ich mir gedacht, vielleicht will er die Pik 10 abtragen. Ähm, aber das ist natürlich gar keine super Idee, denn ich habe das Pik Ass. Also ja, an der Stelle muss man im Nachgang auch sagen, wurde das Spiel jetzt verloren. Ähm, es waren zwei Pik gedrückt, Pik 10 war blank. Wenn er die direkt auspackt, fallen da die 21. Und dann ähm, kann ich danach sogar Pik nachspielen. Ähm. Oder Kreuz, dann kann ich an sich machen, was ich will. Jetzt fehlt einfach diese Pik 10 bei uns und da kommen wir jetzt eben nicht mehr so richtig hin. Na, mein Partner macht jetzt noch den Stich, macht jetzt auch noch die Herz 10. Da hätte der Alleinspieler sonst natürlich ein bisschen drauf schnippeln können. Aber mit dem König hätte ich auch die Schutzkarte. Also ob statt 14 machen wir da sieben Augen. Ähm, es war ein ganz knappes Spiel. Ich glaube, wenn die 21 in Pik auf den Tisch kommt statt der Kreuz 8, oder direkt Herz, dann wäre das Spiel hinüber gewesen. So, diese Graupe hier war selbst mir dann für 18 zu dürr. Klar, Pik Ass kannst du finden, dann hast du wieder diesen Gang ohne Vieren, aber wir wollen es auch nicht überstaubazieren. Klar, vielleicht man hätte 18 sagen können. In dem Moment war mir nicht danach und. Ich denke auch nicht, dass ich es bekommen hätte. Vorhand hat jetzt ein schönes Spiel mit dreien. Bei so einem trumpfstarken Sechstrümpfer habe ich auch schon gar keine Lust, mich jetzt hier auf den Pik König zu dritt einzuschießen. Stattdessen mal geschaut, ob Kreuz jetzt wirklich die 14 oben sind. Dann ähm, können wir noch die Kreuz 10 jetzt einsammeln. Deswegen bei Sechstrumpf Drilling Kreuz den 21er Zwischenzug gesucht und gefunden. Da kommt tatsächlich die, 10, also, äh, die Kreuz 10, wir haben also alles rausgeholt. Aber das Spiel ist natürlich zu stark mit nur diesen Abgabestichen, Karo 21. Ähm, denn der Spieler hat korrekterweise mit der Kreuz Lusche das Spiel äh, eröffnet. Nach den Trümpfen. Und da haben wir halt nur drei Augen gemacht. So, zehntes Spiel Ansatz bei der Alte, zwei Asse. Mindestens 27 Reizen. Herz, Ast gefunden. Verstärkungskarte. Ja. Im Prinzip haben wir nur drei volle und wir haben auch keine Batterie. Wir sind auch nur Mittelhand. Also es gibt, wenn du defensiv oder wenn du mit der mit der pessimistischen Brille drauf schaust, gibt es auch ähm, einige Argumente, vielleicht nur den Karo zu spielen. Karo kann jetzt auch ungünstig sitzen. Du kannst jetzt auch drei Augen Karo drücken, natürlich zum Grang, Dann schleppst du noch diese beiden Herzbilder mit das Peakbild und es können auf Karo auch 21 fallen. So können natürlich Karo 3 zu 1 oder 4 zu 0 stehen. Dann ist es auch nicht schön. Wie auch immer, ähm, wir mussten was tun. Sieben Augen gedrückt, Grang annonciert. Herz kommt raus. Konnten wir uns gar nicht verschnippeln. 18, 24, soweit so gut. Wie steht jetzt Karo? Scheint auch nichts los zu sein. Also so, da kommt der volle. Oh, gut, dass wir Herz-Dame-König gedrückt haben. Gar nicht so schlecht. ne? Damit ist das Spiel natürlich gewonnen. Deutlich über 40 schon. Und ja, ich kann jetzt natürlich die beiden Asse einfach hinziehen. Aber es gibt vielleicht sogar noch eine minimale Schneiderschance, wenn jetzt ähm, Karo 1,1 steht, sie damit nur auf 25 kommen. So, und jetzt irgendwie was passiert, dass ich in Pik noch zum Schnippeln komme. Aber da fällt natürlich die Pik 10 rein, was bedeutet einerseits, ich habe Rest, andererseits hat diese ganz kleine Schneiderschance dann doch nicht mehr zugeschlagen. Das wäre natürlich auch fast ein bisschen zu viel verlangt, zu viel des Guten. Ja. Auf jeden Fall so ein bisschen schön, wenn man dann auch wirklich unbeschwert in die Partien reingehen kann. So, passe, passe, natürlich schauen wir. Und Pik 10 König, das war jetzt natürlich eine enttäuschende Findung, muss man sagen. Vor allen Dingen, die passte nicht richtig rein. Ich ne? kann den fünften Trumpf in Karo finden, das wäre vielleicht das Optimum gewesen. Auch in Herz den fünften Trumpf an nun gerade zwei Piks, sodass ich eben nicht mal Pik die Farbe wegdrücken kann. Das ist übel. Und ja, so wahnsinnig viele Volle kontrollieren wir dann auch nicht. Ne? Vier Stück zwar vielleicht, wenn Kreuz Ass 10 läuft und wir die Pik 10 wieder drücken, aber wir haben natürlich, wir brauchen dann natürlich, wenn wir nur vier Volle machen, noch extra Bilder. Und wir haben da an sich wenig äh, Aussicht, muss man sagen. Keinen kein Rückhalt in Trumpf, nichts, was wir irgendwie wirklich erzwingen können. Ich habe mich jetzt entschlossen, die 14 wieder zu drücken. Ja, und wie trägst du den vor? Ne? Einfach Trumpf, nichts anmerken lassen, <lacht> Ich habe gedacht, komm, zeig den mal gleich irgendwie. Ich war auch am Zucken hier, ihr seht es, ne? mit der Maus. Pik Dame vielleicht gleich im Ersten. Dann habe ich gedacht, nee, komm. Irgendwie, manchmal muss man ja auch so ein bisschen variabel und aus dem Bauchgefühl. Ich denke, zeig mal einmal, dass es ein komisches Spiel ist, schon mal mit dem Kreuz Ass. So, und jetzt Pik Dame nach dem Motto, als ich weiß nicht, was ich damit anbluffen wollte. Irgendwie halt mal so gespielt. Pik Dame geht nach Hause. Das ist natürlich schön. 25, 28, jetzt kreuz durchziehen, 38, 45 kriegt das Bild. Also einer hat da schon auf dem Abstich spekuliert. Ja, und jetzt ähm, natürlich auch äh, mit Herz, auf Herz König zu schnippeln, bin ich immer noch nur bei 60. Da spiele ich jetzt lieber Herz oben, unten und versuche jetzt noch mit dem Herzbuben zu viert meinen den Sack zuzumachen in Trumpf. Und guck mal, wie easy das Spiel hier läuft. Das schnappe ich plötzlich mit dem Herzbuben in der ersten Trumpfrunde Trumpf 10 weil Spieler 2 da irgendwie auf Pik Buben und Ass 10 irgendwas steht und da auch nicht so richtig was mit anfangen konnte. Ja, und ich schnapp jetzt hier sogar noch das Pik Ass, also legendär 86 auf diese Möhre bekommen. Ja, manchmal ist es wirklich merkwürdig, was beim Skat so passieren kann. So, ein bisschen... Schade, dass hier zwei Reizungen sind, dass wir auch fürs einfache Pik nicht rankommen. Gut, 6 trümpfe mit Ass 10, Lusche an der Seite. Ich ziehe das Ding hier auf 33. Das ist natürlich auch schon fragwürdig, muss man sagen. Ne? Der blanke Karo König, keine Kontrolle in Trumpf. Weder Ass 10 noch Kreuz oder Herz Bube, also auch nicht Mittelbauern. Herz Ass 10, 7, wenn der zu dritt steht, ist da auch kritisch. Also so unglücklich darfst du am Ende gar nicht sein, wenn du ihn nicht bekommst. Aber jetzt muss man natürlich im Nachgang sagen, das Spiel nimmt ja auch eine ausgesprochen unerwartete Wendung. Mein Partner hat ja auch mitgereizt und der ballert aus irgendeinem Grund, naja, wahrscheinlich ist die 33 Reizung schon der Grund, ballert der hier die Pik 10 an, auf dem Tisch im ersten Stich, wo ich zwei Buben dagegen habe, hat mich das natürlich alles andere als erfreut. Jetzt falle ich hier auch noch auf so ein einen Karo Bluff rein, nach dem Motto ist aber sowieso äh, dann schon das Kind im Brunnen gefallen. Ne? Wenn Karo 10 nicht bei meinem Partner ist, dann können wir eh nichts gewinnen. Und jetzt zu zur großen Überraschung aller, mein Partner hat Kreuz Ass. Und nicht nur das, er hatte sechsmal Kreuz von oben. Er hat auch noch Kreuz 10. Er hatte sechsmal Kreuz und der Alleinspieler muss eine Kreuz-Lusche mitbedienen. Der hat nämlich zwei Herz gedrückt, hat also die Kreuz 8 oben. Mit anderen Worten, wenn mein Partner da irgendwie ganz normal mit der Kreuzbatterie losläuft, dann würden wir das Spiel sowas von leicht versenken. Ja, dann kann ich erstmal den Karo König abtragen, dann kann ich mit den Piken los abtragen. steche direkt Karo Ass, ähm, habe Herz Ass 10, Lusche noch stehen. Also das Spiel wäre wirklich wie auf Schienen für uns gelaufen. Gut, Pik 10 ist blank, aber das macht ja alles nichts. So, hier kommt das nächste Spiel. Ähm, Natürlich 22, ne? An Tagen wie diesen, natürlich 22. Und vielleicht muss man an sich den Herz spielen, aber ich war, glaube ich, auch so ein bisschen jenseits von Gut und Böse hier schon. Ich meine, der hat auch Drohungen, ne? Da können ja schon in den beiden Fehlstichen 45 fallen und dann 15 auf Trumpf, aber es können vor allen Dingen eben auch mal vier Trümpfe sitzen, wie auch immer. Der Grang wird auch nicht viel besser, wenn Herz zu viert sitzt, aber ich habe gedacht, komm, da ist doch wieder irgendwie so eine Hebereizung, schau jetzt einfach rein, höre nur noch auf den Bauch und äh, blende so ein bisschen die Vernunft aus. In dem Fall ist es echt gut gegangen, denn wir finden Herz Ass und natürlich war das auch irgendwie wieder so ein bisschen fragwürdige Reizung von Spieler 1, der mich da getrieben hat. Jetzt ähm, konnte ich den Gang sogar Schneider spielen. Also statt sich mit zum Herz Handspiel jetzt rumzuquälen, was dann irgendwie so vielleicht knapp ins Ziel läuft, ähm, haben wir wieder 72 mitgenommen. Also das ist so ein bisschen wirklich diese Unbeschwertheit, die du natürlich auch nur dann an den Tag legen kannst, wenn quasi äh, schon fast alles egal ist. Also im Moment geht es wieder so ein bisschen. Wir robben wieder ran. Wir haben ein paar gute Spiele gehabt und ein paar gute Entscheidungen getroffen. Hier ist es jetzt natürlich auch ganz einfach, das Spiel wegzupassen. Ja, Peak, nicht super überraschend, aber macht natürlich nicht wirklich viel Hoffnung. Trumpf steht ganz glatt, die anderen Farben stehen glatt. Gut, wir haben hier die Stechfarbe gefunden, aber ja, wo soll das hinführen? Wenn er nicht irgendwelche gravierenden Lücken in den roten Farben in der Beikarte hat, dann geht es eh nicht. Ich hatte jetzt hier schon drauf spekuliert, dass nicht zwei Kreuz gedrückt sind, sondern dass ähm, Kreuz 33 bei uns steht, der vielleicht eine rote und ein Kreuz gedrückt hat, äh, dass er ins Leere sticht beim Fünftrümpfer und dann vielleicht über die Trumpfkürze wir mit Kreuz Ass 10 hinten raus was machen können. Das Thema hat sich jetzt natürlich auch erledigt. Ähm, Kreuz Ass viel und es stellt sich auch raus, ist gar nicht der Fünftrümpfer, ist der Sechstrümpfer. Ja dann ähm, können wir hier positiv feststellen, die Trümpfe sind raus, aber die sind natürlich auch nur deswegen so lässig raus oder von Spieler 1 so lässig vorgetragen, weil er in der Beikarte jetzt auch wirklich gar keine Probleme mehr hat. Wir machen hier noch den Herzstich und kommen damit schmeichelhafterweise noch aus dem Schneider. Das war es dann aber auch. Ho, ho, ho, ho, Spiel 15. Schöner Ansatz, Ass 10, Ass 10, König, die beiden Alten, der geht natürlich ab. Ich sehe von meinem inneren Auge schon Herz und Karo Bube drin liegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal hat mein inneres Auge da immer so ein, ja, das geht immer irgendwie schon so ein paar Sekunden in die Zukunft und sieht so Sachen. Ich habe, man könnte auch sagen, ich habe Visionen, aber jetzt kriege ich ganz andere Visionen, ich muss sie erstmal reizen. Nun bin ich gar nicht so undankbar, denn was jetzt nicht mehr passieren kann, ist, dass ich noch irgendwie ein Farbspiel mache, was ich ja gar nicht will. Ich will ja schon den Gang spielen. Vorhand passt auf 48, hat tatsächlich den Nulluwehr gereizt. Wir finden nicht gut. Wir können aber recht einfach 7 Augenkreuz drücken. Ja, und jetzt muss der Gang natürlich an den Start gehen. Okay, nicht eingespielt, schade. Peak hinterher auch kein voller, kein vollen ist hier zu also nicht auf den Vollen zu warten, auch nicht die Option. 25, 28. Das ging ja, noch ist Schneider theoretisch möglich. Und jetzt kommt Kreuz 10. Schade, wir wären natürlich gerne angespielt worden. Also stechen, Buben, so wie damals, komm, links, rechts. Ja, und Chance nicht da. Also sitzt nicht so wirklich gut. Pikt 3-3, das waren die gute Nachrichten, aber Vorhand hat zwei äh, Buben dagegen. So. Karo jetzt auch alle raus und jetzt muss man sagen, guck mal hier, da kommt der Autopilot, ich mache hier mal auf Pause, da hat bei mir offenbar komplett der Autopilot übernommen, nur noch auf Bauchgefühl, gar nicht auf Zählen, gar nicht auf Nachdenken, es ging ja auch viel zu schnell und hier habe ich gerade den Bock des Tages geschossen, Katastrophenzucht Karo 10, wo gar kein Karo mehr draußen ist, ähm, denn das seht ihr gleich, was passiert. Ich muss jetzt natürlich Herz Ass 10 ziehen. Und das ist auch nicht mal super schwer, drauf zu kommen. Ich habe sieben Augen gedrückt. Ich habe eine 10 gestochen auf 19. Ich habe einen Buben gezogen auf 23 und mit Karo Ass die Dame eingesammelt. Ich stehe ja schon auf 37. Ich brauche nur noch die beiden Herzvollen, kriege immer die Pflicht Dame in Herz und ähm, gewinnt das Spiel. Hätte tatsächlich in dem Fall sogar Herz Ass und König bekommen auf 65, aber hier muss ich sagen, das ist dann das, was ich wohl den kompletten Nervenverlust nenne. Nicht mal mehr nachgezählt, nicht mal mehr kurz gezuckt und muss jetzt hier nach der Kreuzübergabe die Herz 10 abgeben, verliere hier diesen Grang. Also da hätte ich wirklich äh, kotzen können, beziehungsweise da habe ich mich richtig geärgert. Das war jetzt quasi der finale Durchstoß, den ich mir hier selber gegeben habe in dieser Serie. Also erst den Null mit einer schlechten Drückung und jetzt diesen Grang komplett durcheinander verbastelt. Man kann an sich sehen, wie gut der Grang war. ne? Obwohl ich schlecht gefunden habe, obwohl die Bauern in einer Hand standen und obwohl ich dann äh, den Kreuz vollen stechen musste und nur die 10 in Anführungsstrichen bekommen habe, stand das Spiel immer noch ganz easy und geschmeidig auf Sieg. So stark war halt diese Karte. Ja, da musste man sich wirklich schon ein bisschen Mühe geben, um das Ding zu versenken. Und ich kann euch sagen, vor zwei Wochen war in diesem Moment die Laune wirklich auf dem Tiefpunkt, weil ich natürlich sofort gemerkt habe, was mir da wieder passiert ist. Und das sollte in Summen Turnier einfach nicht passieren. Kann man schon fast sagen, fast glücklich, dass das nicht so an Tisch 1 oder 2 passiert ist, wo man mit so einem Fehler dann irgendwie ein paar tausend Euro in, die, in den Wind geschossen hat. Aber auch hier in diesem Turnier war natürlich viel im Pott und das hat schon hinten raus, auch wenn man sich dann die Preisverteilung und Staffelung anschaut, hat das schon ein bisschen wehgetan. Ne? Kann ich euch hinterher nochmal zeigen, wie das ausgegangen ist. Jetzt habe ich hier erstmal natürlich weiter Gas gegeben, mit 7, 8 Dame König habe ich den null Nullover durchgezogen und der läuft, also hier haben wir noch ein bisschen Spaß und Spielanteile endlich mal so viele Spielanteile wie die anderen zusammen und noch ein bisschen mehr ah, und dann dabei zweimal sich als nicht würdig erwiesen, tja, Nervenverlust muss man irgendwie sagen, ich glaube, ich war vorbereitet durch diese ganzen unglücklichen Situationen vorher, dass ich wirklich das, was ich euch immer sage, Nerven bewahren, von Spiel zu Spiel denken, Kater hat kein Gedächtnis, Analyse für später aufschieben. Manchmal gehen dann die Geule mit dir durch, alles über den Haufen geworfen. Ja, und dann passieren hier eben solche Klopfer manchmal. So, für meinen Trumpf Ass sehe ich jetzt hier schwarz. Natürlich versuchen wir es irgendwie auf Peak. Versuchen wir es auf Peak? Ne, wir versuchen es mit einem anderen, anderen Plan. Ich glaube, wir wollten hier schon auch nur noch, auch nur noch rauskommen. Das hat jetzt mit Karo Ass aus irgendeinem Grund auch natürlich überhaupt nicht hingehauen. Also hier war ich jetzt wahrscheinlich <lacht> wirklich ein bisschen bedient. Will nur noch dass das Turnier zu Ende geht. Und es sind ja auch nur noch ein paar Spiele. Die bringen wir jetzt auch noch über die Bühne. Mal schnell hier 20 geboten. Das ist ja logisch. Riesenherzspiel, ne? Schade. <lacht> so, nur ein Trumpf und einiges an vollen. Mal gucken, ob da was geht. jetzt fangen wir an durchzuladen, aber Karo Bube sieht ja dann doch nicht so aus, als ob mein Partner irgendwie 5 dagegen hätte und auch hier Kreuz 10 beim Alleinspieler, damit sieht es dann doch wieder nicht so aus, als ob wir hier wirklich groß was beißen könnten, natürlich Karo Bube, Trumpf, Lusche ist noch da und ein weiterer Bubenstich, das ist logisch auch Kreuz, Königstich ist da Sogar der Karo-Ass-Stich ist jetzt hier. Und ähm, ja, damit kommen wir, gleich ich, auch groß auf 57. Ich hatte hier sogar fast nochmal gezählt, wenn allein jetzt noch Karo-Dame in der Hand hat. Ich habe ja auch jetzt überlegt, ob ich da noch warten muss. Aber nein, er hat ja nur noch Trumpf. Also das machte gar keinen Sinn. Ähm, auch wenn es nicht ganz gereicht hat. Wir haben hier Optimum rausgeholt. Das Spiel war einfach zu stark mit beiden alten ass -Szenen. Lusche, Kreuz an der Seite und sechs Trumpf mit beiden Vollen auch noch. So, drei Ass in Bube. Natürlich sind wir immer noch willig. Wir bekommen es. Kreuz, 10, Pik, Lusche. Naja, eine passt, eine nicht. Machen wir den 5 Trumpf für ein Kreuz. Das muss man halt irgendwie so sagen. Ähm, in dieser Serie laufen so diese Spiele, die halt nicht so dolle waren, wie zum Beispiel von dieser Viertrümpfer Karo. Der läuft plötzlich auf über 80 Augen raus. Und auch dieses Spiel, das kann natürlich richtig schwer werden. Ähm, aber die roten Farben sind so schön verteilt. Pik Ass kommt direkt auf den Tisch, dass das hier wirklich ähm, ganz problemlos nach Hause geht. Also in dieser Serie konnte ich mir gefühlt wirklich nur selber die Fallen stellen oder die spiele verraspeln das habe ich dann natürlich auch hinbekommen <lacht> die karte war bei diesen etwas wackligen dingern ansonsten soweit ja durchaus in ordnung da hält der hier die herzen hoch fest so warst du aber natürlich kriegen wir jetzt noch einen stich hier ähm, in peak irgendwo mussten ja noch die fehlkarten stecken Und wir verteidigen die 50%-Marke bei den Spielanteilen. Ja, im Gegenspiel irgendwie tatsächlich auch noch nichts so viel gerissen. Ne? Null Punkte im Gegenspiel. Müssen wir alles mit den eigenen Punkten hier machen. Wir sind willig für einen Peak, aber nur für ein einfaches Peak. So, dann gucken wir uns den kreuz mal an blank getroffen 11 sehr gut ich bin trumpf kurz ich will lieber in karo noch mal stechen oder überstechen also gar nicht nötig jetzt irgendwie pik 10 zu spielen so liest doch wunderbar 28 natur in herz plus 3 geschmiert und jetzt bin ich bereit ja und das sind dann fast die schlechten nachrichten äh, karo könig zeigt mir schon ähm, das ass ist eher bei meinem partner sonst wäre da jetzt wahrscheinlich schon die die 10 gekommen und den nehmen wir dann natürlich trotzdem mit, denn das kann ja nur bedeuten, dass hier kommt der Wabu, der Anschiss laut überall, Spieler 2 ähm, geht jetzt hier also unter mit einem Sechstrümpfer, Herz, Dame zu dritt und Pik As Blank, denn Pik wird ihm jetzt... Hinten raus das Ass abgestochen. Es sah noch gar nicht so schlimm aus für ihn. Also in dem Moment stand das Spiel gefühlt für ihn sich ja noch auf Sieg, ähm, wo das Pik Ass noch nicht abgestochen war. Denn nach diesem Überstich mit der Trumpf 10, wir hatten ja gerade mal knapp über 40, es war an sich nur noch der Kreuz-Bube-Stich draußen. Ja, wenn dann nicht eben das Ass umgekippt wäre und ähm, ja, ähm, so hat es dann also jetzt hier Spieler 2 auch mal zerlegt und auf diesem Weg komme ich dann doch zu den ersten 40 Punkten in der Serie. Ja, und dann... So langsam, langsam ausklingen lassen, auslaufen. Die Ehrenrunde müssen wir in diesem Turnier mit euch nicht laufen. Dafür war das Ergebnis dann nicht gut genug. Also senkt, kommen wir so langsam hier wieder zur Ruhe. Das ganze schöne Geld wird hier an die skat spielende community verteilt der jackpot von über 130.000 euro nach und nach hat sich alles sortiert wir sind auf der zielgerade die anderen tische sicher auch dann nehmen wir noch mal einen mit rein hier mit auf der zielgerade hat sich in dem fall nicht zum Grang weiterentwickelt sieben augen drücken herz mal gucken ob Karo 10 einen Stich macht und deswegen vielleicht Schneider möglich ist. Erstmal noch nichts passiert. Elf Augen, wenn nicht alle Trümpfe stehen. Das ist nicht der Fall, ist das Spiel nicht mehr zu verlieren. Da kommt der Karo Abwurf. Gut, wir nehmen natürlich erstmal die Trümpfe raus und dann nicht, dass danach noch ein Überstich irgendwie plötzlich drin ist und wir doch noch verlieren. Ja, und dann ist die Frage, ne? jetzt direkt Karo Lusche, man kann da auch einfach noch ein bisschen in den leeren Herzen wühlen, um hier was anzutäuschen, um vielleicht zu sehen, dass sich das Karo Ass blank gestellt wird. Und da ist es tatsächlich der Fall. Karo, Dame und König fliegen. Damit ist das Ass blank gestellt und die Zehn macht den Stich zum Schneider. So, und immerhin sind wir hier am Tisch noch vorne. ne? 697, das ist natürlich ein Ergebnis, was für sich erstmal in Ordnung ist, vielleicht so ein bisschen über dem Durchschnitt, aber wenn man jetzt dazu rechnet, was diese beiden Spiele da überhaupt gekostet haben. ne? Grang mit 2, der kostet 316 Punkte, 144, 72 und zweimal die 50. Und der 0, der kostet knapp 170, 169 Punkte. Also wenn wir diese beiden Verbesserungsoptionen umgesetzt hätten, oder diese beiden Böcklein nicht fabriziert hätten, dann wären das schlapp 500 Punkte mehr gewesen. Ne? Und das ist natürlich eine echte Hausnummer. Im Turnier, wo du am Ende 3000 und ein bisschen hast, oder mit 4000 schon unter, auf dem Treppchen stehst, in zwei Spielen mit zwei Fehlern 500 Punkte verblasen, das darf und sollte natürlich an sich nicht passieren. Und deswegen ist es auch wirklich gut, beim Skat seine Hausaufgaben zu machen, so was haben wir denn jetzt hier nochmal, jetzt haben wir hier nochmal den Angriff, Kreuz steht auf Abstich, Kreuz Ass kippt Spieler 1 um, was hat der jetzt, wenn er jetzt noch ein kleines Problem in der Karte hat, aber er hat keins, die Beikarte plötzlich so riesig mit Ass 10, Dame, blanken Ass und Ass zu dritt, dass er den Abstich tatsächlich verkraften konnte, und damit mich natürlich wieder abgehängt hat. Also Spieler 1 hat hier hinten raus auch nochmal zwei fette Brummis bekommen. Aber letztlich in diesem Bereich des Feldes ist das jetzt natürlich alles gar nicht mehr so super krass relevant. Da geht es jetzt nur noch um ein paar Platzierungen im Mittelfeld. Der Spaß... Das große Geld wird an anderen Tischen hier heute verteilt und wo das passiert ist, das schauen wir uns natürlich gleich auch nochmal an. Letztes Spiel, ich habe nichts. Es wurde auch jetzt Zeit hier, dass das Turnier zu Ende geht. Und auch natürlich spannend, ich glaube in diesem Turnier wurde so viel gestreamt wie selten zuvor. Es gibt ja inzwischen glaube ich noch mindestens vier andere Skat-Streamer, die euch ihr Rocket-Ergebnis präsentiert haben. Also wer alles, was Rang und Namen hatte, alles, was am Streamen ist, hat hier auch mitgemacht und ich glaube, ich bin jetzt hier der Letzte, der diese ähm, Hausaufgabe zu Ende bringt und auch die Serienergebnisse zeigt. Hier kommt nochmal ein ganz schönes, schnelles Abklappspiel und dann Könnt ihr also in diesem Jahr so viel vom Rocket-Finale sehen, wie vielleicht noch nie zuvor oder mit Sicherheit wie noch nie zuvor. Ja, und nach diesem letzten Spiel, wo die letzte Karte gefallen war, jetzt ging es natürlich noch mal 10, 20 Minuten, bis alles sortiert war, bis alles ausgerechnet war. Dann hat Rosita die Preisverteilung vorgenommen, spontan sogar auch von mir ähm, im Livestream einmal präsentiert. Also gibt ein kleines Video, wenn ihr gucken wollt, wie lief die Siegerehrung. Und jetzt schauen wir doch einfach noch mal ganz kurz hier auf das Abschlussergebnis und da ist es zu sehen, nicht nur wer die Sieger sind, sondern auch was für schönes Geld es hier in diesem Top-Skat-Turnier zu gewinnen gab. Also ich lese noch nochmal vor von oben. Erster Hollywood. Ja Mensch, Hollywood ist doch in Deutschland. 4.478, also mit Vorsprung, mit Weile 41 zu 2. Klassisch Spielverhältnis gewinnt 16.645 Euro. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Hollywood. Vor VFL der Eddie wieder zu zwei seine Stärke die Disziplin ausgespielt. Gar nicht so wahnsinnig viel Spielanteile von den ersten zehn oder so hat er wirklich nicht die meisten Spielanteile. Aber einfach nur wenig Verlustspiele. 13.000 Euro gehen an Eddie und S Wild holt sich als Dritter auf dem Plätzchen. Treppchen, eine fünfstellige Summe über 10.000 Euro. Ja, es geht so weiter. Es gab über 23 mal vierstelliges Geld zu gewinnen. Ich bin am Ende gelandet hier auf Platz 53 von 111, also gerade noch so in der oberen Hälfte. Aber da muss man natürlich sagen, hier 400 Euro ähm, hatte ich mir natürlich mehr von versprochen. Und wenn man jetzt die 500 Punkte, die ich in dieser Serie liegen gelassen habe, mal einfach so draufrechnet, so ganz frivol, was wäre denn? Ne? Dann kann man sehen, wie ich mich geärgert habe. Ich wäre noch auf 3.700 gekommen, hätte hier irgendwo äh, 2.000 Euro mehr schnappen können, 2.000 ähm, Knöpfe mehr einsammeln. Aber die gute Nachricht ist, das Geld ist ja nicht weg. Das haben jetzt die anderen und es wurde also, wie ihr sehen könnt, schön ausgeschüttet. Ein großer Geldregen von über 130.000 Euro ging auf die Teilnehmer ähm, hernieder. Ja, so gesehen, denke ich, hatten alle ihren Spaß und ich kann nur sagen, es läuft ja wieder die neue Rocket-Saison, wenn ihr Interesse habt, auch mal dieses Turnier mitzumachen. Und es ist ja auch zu sehen, die Distanz ist relativ kurz, es ist maskiert, die guten Spieler müssen auch gegeneinander antreten. Also es ist ein Turnier, wo anders als der eine oder andere vielleicht sagt, auch gerade Hobbyspieler wirklich mal ihre Chance haben. Also wenn ihr Interesse habt, dann wartet nicht zu lange, sondern steigt gleich mal mit ein. Natürlich kostet das auch was, das ist klar. Natürlich müsst ihr ein bisschen was mitbringen, um euch dafür zu qualifizieren. Ein bisschen Geduld und wem da 50 Euro schon wehtun, der sollte sich ja nicht antreten. Aber das muss man natürlich mal in Relation zu den Preisgeldern setzen, dann ist das, denke ich, ein tippe, toppe, faires Turnier. Mir hat es Spaß gemacht. Hoffe, ihr verzeiht mir hier meine kleinen Ungenauigkeiten. Bleibt mir gewogen, bleibt am Ball. Wünsche euch einen schönen Restsonntag und wie immer, Gut Blatt!